Ich habe in meinen vielen Praxisjahren noch nie erlebt, dass ein Partner freundlicher wurde, wenn man ihn bekämpft hat. Deshalb halte ich diese vielen Aufrufe hier zur Wehrhaftigkeit für wenig hilfreich. Nur partnerschaftlich sind Lösungen möglich. Und wenn Sie davon überzeugt sind, alles probiert zu haben, um den Partner zu ermöglichen, die Beziehung zu verbessern, dann müssen Sie die Konsequenzen ziehen und, und gehen. Aber Feindschaft und Partnerschaft gleichzeitig ist nicht lebbar.